Ich würde euch ohne Erroren beiseite mortale verteilen. Hast du mich gerade beleidigt? Ja, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Meine Lieben, schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video Pizzatest. Die beste Pizza, -Schwisse. ich zeige heute in meiner Community, ihr wundert euch nicht, ich habe gerade äh, Döner-Test gemacht, das ist Kollege vom Döner. Ja, mhm. ich mache heute beste Pizza hamburg zeigen. Leute, und ich schwöre es dir, egal was für Pizza du gegessen hast, ich habe Pizzen gegessen, meine, nimmt tausend Empfehlungen in Hamburg inside, die meinte heftig, aber die top alles und ich mache das nur für euch, liebe Community, weil ich will, wenn ihr immer hier seid, dass die auch geile Pizza essen, weißt du? Die sollen geile Pizza Dankeschön. haben. Und dann äh, müsst ihr auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr sagt, okay, das war nichts. Haut das rein in die Kommentare und natürlich eure Meinung zum Video. Wir zwischen jetzt dahin nach Hamburg, Hamburg. Okay, Gut. Chef, ich bin noch nicht ganz so. Chef, mach mir noch mal eben kurz ein Getränk hier. Das ist echt mega geil. Mhm. Wirklich so. Ja, das ist heftig. Hat auch noch Ananasstückchen drin. Ich möchte nicht wissen, was da alles drin ist, aber Geschmack ist heftig. Sei ganz ehrlich, ne? Hast du schon mal Arschloch geleckt? Was ist das? Weißt du nicht? <lacht> <lacht> Arschloch geleckt, bei Frau. Oh, nein, nein, Na, nein, nein, nein, ist ich sag euch ehrlich noch mal kurz für den Ehrenbruder auch noch mal ein kleiner Support. Subway-Döner, habe ich ein anderes Video schon gemacht. Ist hier Wandsbecker Chaussee. Also kurz vor euch, wir sind jetzt beim Phoenix Center in Hamburg-Harburg und da ist auch der Pizzaladen drin. Ich muss dazu sagen, also ich hätte den heftigsten Pizzaladen nicht in einem Phoenix Center Kaufhaus vorgestellt, aber das ist nun mal so. Er hat hier kein Restaurant an der Ecke, aber die Pizza ist die heftigste. So nicht, dass ihr euch irritieren lasst. So, wir ballern jetzt rein. Das ist die Fressmeile hier. Glaubt mir, unscheinbar, aber die stillen Gewässer, die stillen Gewässer sind tief. Also wir sind da. Die Ehrenmänner sind am Start. Das sind zwei Chefs hier, die zwei Inhaber von dem Laden. Also, ich muss ja sagen, ich kenne die beiden schon. erstmal gut Prost hier. Cheers. Oh mein Prost. Schön, ja. dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Also, ich muss ja sagen, nochmal zum Hintergrund, ich habe Daniel angerufen und gesagt, ich möchte ein Video von deinem Laden machen, weil ich das würdigen möchte. Und jeder, der irgendwie mal in der Stadt ist, ballert euch die Pizza. Wir werden das jetzt gleich alles vorbereiten. Wir werden jetzt ein, zwei Sachen dazu sagen. Ich sag jetzt gleich am Anfang, ne? ist Omas Rezept oder was ist das? Hast du, dir, hast du dich zu Hause hingelassen? Hast du gedacht, ich mach so, ich mache so oder was? Das ist da eine los? ziemlich lange Story. Ne? Das Ganze hat schon vor gut sechseinhalb Jahren angefangen. Damals. Ich bin Halb Italiener, möchte ich äh, dazu sagen. Halb nur. Ja, halb nur. Aber immer noch 50% mehr als du, Bruder. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> also, aber als ohne. ich so festgestellt habe, dass wir hier in Hamburg irgendwie ein Problem haben mit Puncto Pizza, weil wir einfach überhaupt keine äh, neapolitanische, klassische Pizza aus dem holzbefeuerten Steinofen vorfinden konnten damals. Ja. So kam die Idee ursprünglich mal auf, dass man hier das endlich mal in die Hand nehmen müsste und machen sollte. Das, und das und ist das Ding, das muss ich noch ganz kurz sagen. Man hört immer so, Steinofen, Holzhofen, sonst habe ich gesagt eben noch, scheiß auf die ganze Kacke, jeder prallt damit die Pizza schmeckt zum Kotzen, ihr habt so einen äh, richtig äh, stark. Offen, ne? Aber richtig heiß Und die Pizza ist heftig ohne Ende. Was will ich mit dem Steinofen, wenn die Pizza scheiß? Das war die größte Überraschung, die wir während dieser Tests im letzten Jahr festgestellt haben. Wir hätten nicht für möglich gehalten, dass wir in der Lage sind, mit dieser Art von Ofen in der Lage dazu werden, so ein irrsinnig geiles Produkt zustande zu bringen. Also es war für uns auch eine Überraschung, sag ich dir ehrlich. Okay, dann lass uns doch mal ein lecker Pizza essen, oder nicht? Ja, super <lacht> gerne, Bruder. Ja, ja so, also das ist der Mann der Stunde. Er wird jetzt den Test unterzogen. Jeder Fehler kann jetzt... Tödlich quasi sagen für dich. <lacht> hast du hast okay der mortale bitte. Hast du mich gerade beleidigt? Nein nein nein nein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Hat er mich gerade so <lacht> genannt? Sei <lacht> ehrlich? Spaß beiseite jetzt, jetzt haben wir hier schon die Teiglänge. Ey, mal ganz kurz, so sieht das aus. neapolitanisch, dass die Pizza auf das Ding gezogen wird. Ja. So, Daniel, wir haben jetzt hier einmal nur kurz. Die Pizza kommt gleich in den Ofen. Wir haben hier nochmal einzelne Zutaten. Ihr habt euch ja viele Gedanken gemacht über ja, diese sicher. Zutaten auch. Ja, klar, schon für den alten Laden habe ich damit angefangen, mich intensiv zu befassen. Ja. Und äh, bin in dem Zuge auch nicht nur einmal nach Neapel gereist, ja. und vor Ort ähm, ja, Lieferanten kennenzulernen, Produkte mhm. auszuprobieren, um zu entscheiden, was letztlich äh, für meinen Dafürhalten das Beste ist. möchte das so. Perfekt. Wunderbar. Man sieht hier schon, ne, wie der Rand aufgegangen ist an vielen Stellen. Ich <lacht> Daniel, damit du von mir auch mal direkt das Feedback hast, was ich halt auch das heftige finde an der Pizza, so einfach als Kunde, jemand der das weiß, wo das herkommt, was das für einen Sinn hat, okay, aber ich sage euch, wenn ihr isst, was ich davon so heftig finde, weil ich das... Mag es auch bei anderen Pizzen geben, aber nicht in der Umsetzung. Mit Sicherheit nicht, zumindest nicht in Hamburg. Oder eigentlich aber ich scheiße, vielleicht schon, aber ich habe sie noch nie gegessen. So, ihr habt hier butterweichen Boden. Es ist nicht dieses richtige Knallhart, wo ihr die Pizza nehmen könnt und die hält in der Luft. Das habt ihr nicht. Ihr habt einen weichen Boden, ein knusprigen Rand. Mega knusprig, der hat irgendwie richtig geknackt, wo wir ihn durchgeschnitten haben. Dann habt ihr jetzt bei dieser Zwiebelmarmelade da drauf. Ihr habt Ricotta da drauf. Ihr habt hier diesen Sesam am Ende. Das ist für mich ein Geschmackserlebnis. Das habe ich so nirgendwo gegessen. Es ist einfach, ja, das ist einfach. Ein Erlebnis, ich sage es wirklich, ist ein Erlebnis. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen von meiner Seite. Ich kann das alles nur so bestätigen. Die Pizza ist im Inneren, im Kern, ist sie schön saftig und schön fluffig. Außen hat sie den knusprigen Rand, der voller Luft ist, wie man hier ganz gut erkennen kann, mit dem ganzen Luftbläschen. Und ich sage euch so wie es ist, ich habe Daniel angerufen. Ich wollte das Video ja machen, ich kriege keine 500 Euro damit, dass ich jetzt scheiße laber. Geht hier hin und jeder kann mir Backpfeifen verteilen, der nicht meiner Meinung ist bei der Pizza, weil die ist einfach krank. Wartet mal, jetzt kommt die andere Pizza. Ja was nicht heißt, dass wir uns nicht derbe gefreut hätten, als äh, Holle mir diesbezüglich ja, natürlich. geschrieben hat. Ne? Aber ich finde es halt uncharmant, wenn man es nötig hat, sein eigenes Produkt irgendwie anzubieten. Ja. Ja, wir überzeugen einfach lieber durch Qualität, mhm. ne? Aber Hört ihr das da hinten? Seid mal leise. Oh. Oh, das, so, das ist nicht die fünfte Symphonie. Glaubt mir, die andere Pizza, da es etliche Sorte, das sind zwei, die ich euch jetzt vorstelle. Die haben da Rosmarin direkt drauf. Also es harmoniert einfach. Ich frage mich, warum ich das nicht öfter irgendwo auf einer Pizza... Was harmoniert, das ist wie, ähm, was sag ich immer, wie Rosmarin und Kartoffeln. Das ist wie Tomatenmozzarella. Ja, das kommt auch immer gut. Tomatensoße und Spaghetti. Äh, <lacht> ja, irgendwas. Soße und Spargel. Sowas, genau. Es gibt so Sachen, die matchen einfach. Das weiß jeder, das ist so. Und das zählt für mich dazu. Aber keiner, ich habe es vorher nicht gegessen. Und glaub mir, wenn ich auf diesen Teig ausbleißt, dieses Krosse in Kombi mit diesen fluffigen innen drin, ist ein, eine Erfüllung. Also ich kann das nur unterstützen, glaub mir. Jeder hier in Harburg. Ich sag das von Herzen einfach. Die können wir bestellen, könnt ihr anrufen, Mama Napoli. Vielen Dank, mein Lieber, das weiß ich wirklich zu schätzen. Ja? Ich verlinke das auch noch das unten ist, in der Videobeschreibung. Einfach Support für die schweren Zeiten, hier auch für die Gastro. Ist ein Segen, die Pizza. Danke dir. Mhm. Vielen Dank. Ich danke euch für eure Leistung, wollte ich gerade sagen. Sehr für gut. euer Engagement fürs Video. Meine Bewertung, ich gebe eurer Pizza und ich kann keine 10 von 10 geben, weil damit würde ich mir die Chance nehmen, dass ich noch eine bessere esse und diese, das will ich mir, das ist eine Blockade in meinem Kopf damit würde ich mir viel Lebensfreude nehmen. Aber ich gebe euch eine 9,5. Das habe ich bei, bei Dönerläden noch nie vergeben. Die höchste Note war 9,4. Bei Pizza ist jetzt die 9,5 für euch. Es gilt, diese Note zu toppen. Und ihr seid mitgefragt, liebe Community. Gebt mir den Laden, der das toppt. Ich will gerne, dann komme ich zu euch und sage, pass auf, ich habe Besseren gefunden. <lacht> ja. Ich bin gespannt. Ja. Okay. Ich, ich bringe besser ein bisschen Spaß. Zeit mit. Ja, also, bring ein bisschen Zeit mit. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video, Leute. Haut in die Kommentare Daumen hoch, Abo dalassen und dann bis zum nächsten Mal. Alles klar. Ciao.